Und damit herzlich willkommen im Fitnessbereich von Luigi's Mansion 3. Uh. Ganz genau. Hier müssen wir Gewichte draufbringen. Damit wir da hinten an irgendwas drankommen. Ähm. Herzlich willkommen erstmal zurück. In der letzten Folge sind ja spannende Dinge passiert. Wohin hat König Buhu die Gemälde gebracht? Wir wissen es nicht. Okay, erstmal krasse Musik und dann das. Warte. Kann ich. Das macht physikalisch keinen Geist... Physikalisch macht das keinen Sinn. Weil Guiji ja sowieso in uns drinne ist und deswegen ja. Aber ich kannte das Secret noch von meinem letzten Playthrough. Deswegen Oh, jetzt müssen wir aber ans Telefon. Ja, ha hallo? Auf Kanal 3 läuft Musik, die perfekt für den Trainingsraum geeignet ist. Kanal 3. Das wird sich auf jeden Fall gemerkt. Das ist Sass. Das ist Sass. Kanal 3 für den Trainingsraum. Was ist denn der Trainingsraum? Jetzt muss, ich, jetzt muss ich aber gucken hier. Oh, ich kenne die noch. Doch. Hier. Hier, Kanal 3 ist irgendwie. Das ist aber schon das, ist das erste Mal, dass das Telefon mit uns geredet hat. Ja, komm, also das war schon sass. Das auch. Wo geht's hier hin? Nach hier unten. Ja, der Pfeil, der zeigt obviously irgendwo hin. Und das tut er zu dieser kleinen, wunderbaren Truhe. In der sich ultimativ viele Perlen befinden. 32.000, damit kann man leben. So, hier ist die Tür versperrt, habe ich gesehen. Und Schwimmbecken. Okay, okay. Vielleicht soll uns das auch dieses Bild da vorne sagen wo der Pfeil ursprünglich hier gezeigt hat. <lacht> okay. So, hier gibt es sonst nichts mehr. Ich weiß nicht, ob das ein größeres Level ist oder ein kleineres. Wir werden sehen. Wir brauchen einen Key. Okay. Oh, da bin ja ich. Oi, oi, oi, oi, oi Eins, zwei, drei. Hey, von was? Von was wurde ich denn bitte getroffen? So. Ja, let's go, let's go, habe ich beide? den Tisch kaputt machen No way, man kann den Tisch kaputt machen Gibt's dafür irgendwas, wenn man den Tisch kaputt macht? Weil der Tisch ist halt schon sus No wetten, man kriegt ein Juwel dafür Aber da muss ich ihn ja jetzt immer noch irgendwie kaputt kriegen Oh, das hätte ich mir tatsächlich vorstellen können, dass man dafür irgendwas bekommt Wie ich nur noch auf Juwelensuche bin ist der Wahnsinn, ne wir gehen jetzt weiter Auf, auf ganz entspannt hier, ne skip, kennen wir Ich möchte mich nicht mit dir anlegen. Ich komme in Frieden. Oh, jetzt muss ich die rausöffnen, öffnen. Umwer umwerfen, Ach so. Habe ich da was Rotes gesehen? Habe ich das richtig gesehen? Ah, ein kleiner Roter. Ja, easy, komm. Ja, der war hier. Noch einer? Ne, ja, yeah, let's go ähm, Ich würde sagen, wir werfen alle Spinde um Weil da könnte sich ja immer was dahinter finden Und Wham Da ist auch noch Sass hier Imagine, wenn wir alle machen, kriegen wir ein Juwel dafür Ich kann mich nicht bewegen Weird Nee. Da kann ich irgendwo drauf schießen mit. Auf den Spiegel. Auf den, auf den Pfeil nochmal? nee Hier der Boden ist sas. Da kann Guigi runter. Aha. Das sieht man immer, wenn der Teppich gewählt ist, da weißt du immer, da geht es irgendwie runter. Hier geht's nochmal rein. Ein bisschen Geld. Warum nicht? Keine Ahnung. Hä? Luigi! Let's go! Let's go! Let's go, Geld! <lacht> Verstehe ich nicht ganz, aber glaube ich, habe ich richtig gemacht. Na, Oh, der ist fast disappeared Ja gut, da sind jetzt noch welche Aber ob ich die benutze, weil nicht Der Boxhandschuh ist trotzdem sass Egal, wir Guigi zurück Bisschen hier mit umgucken Teppich zurückrollen Geld einsammeln Ne, wir gehen erst nach links Ah, da oben wäre sowieso zu gewesen, okay Um. Ah. Der wirft hier drauf, vielleicht bricht das Irgendwann, hallo, hallo, hallo nee, Der wirft immer auf die Stelle, sehe ich das richtig? Was muss ich denn hier machen? Hallo Hä? Weird Ah! Er muss ihn hier treffen. Das heißt, ich muss ihn ja nochmal dahin lenken. Ja. Let's go. Oh ja, ja, ja komm her. Ja, wunderbar. Du bist jetzt lassen. Auf wie. Eins, zwei, drei. 4, 5 und 6. Let's go. Wir haben es geschafft, nach 500 Stunden oh, einen yeah. wüteren heißen die im ersten Anlauf zu besiegen. Ich muss mit dem Boxsack hier draufhauen. Das bringt mir was. Nein. Die Boxhandschuhe sind wie... Was visiert er da oben an? Nichts. Hier haben wir eine Treppe. Die sieht man auf der Minimap. Oho. Ah, da müssen wir safe auf beiden Seiten ziehen Ha, ich als jemand, der ja regelmäßig Einmal die Woche ins Gym geht Weil das im Schulsport ist Kenne mich damit aus und weiß natürlich Dass man das auf beiden Seiten machen muss Hier ist eine Waage Okay Ich werde erstmal das Geld ha, ha, ha, Hallo E-Beams da Yo, ganz viele Goldspinnen Die geben halt mehr, gell? Ja, auch noch ein bisschen Geld. Wunderbar. Gibt's hier noch was? Ich finde die Boxhandschuhe halt immer mega sus. Okay. Hier in dem Raum hätte man doch jetzt ein Juwel packen können. Irgendwas mit die Boxhandschuhe. Das ist doch dieser Fitnessraum hier. Cool. Oh, ich kann aber interagieren mit. Oh, ich muss gegenlaufen. Oh, oh, oh ja, ja, ja. Let's go! Ich muss das bei allen machen, oder? Okay, let's go! Und? Jawoll! Das hat mir gar nichts gebracht. Und hier auch nochmal. Komm! Zack, zack, zack, zack, zack, zack, zack! Komm, Luigi, wir schaffen das! Ein Schlüssel? Oh, yeah. Ey, ich hab mit dem Ju Ju Ju Juwel gerechnet. Aber das ist auch okay. Kann ich mit denen hier auch interagieren? Nein? Schade. Hier ist ein Radio. Eins. Zwei. Drei. Das war's wirklich. Können wir bitte ganz kurz appreciaten, dass diese Nachricht von ganz am Anfang wirklich real ist? Hä? Wie viele Geister einfach? Nee, das. Geist siebenmal hintereinander auf den Boden geschleudert. Hatten wir das Achievement nicht schon? Oh, jetzt habe ich das Juwel eingesammelt. Das sind zwei Geldgeister? Ich dachte, wir hätten einen schon besiegt. Sechs. Nee, hier ganz entspannt warten. So, eins, zwei. Wham. Finde ich gut. Aber ich wollte jetzt noch die lyrischen, musikalischen Dinger von Kanal 4 hören. Steppen wir doch mal hier durch. Was ist das hier? Okay, hier kommen wir irgendwie hin. Wenn, was. Was soll mir dieser Spiegel eigentlich sagen? Ich muss das hier einrollen. Warte, warte, warte. Sagt ihr mir das überall oder ist das, interpretiere ich das falsch? Hier muss beides auf sein. Und hier muss das obere eingerollt sein. So. Hat das was gebracht? Let's go! Ich bin so krass heute schon wieder Geist. Dafür könnt ihr doch alle mal einen wunderbaren Like da lassen. Das wäre zu nett. Das unterstützt mich, weil die Luigi's Mansion, wie die Let's Plays an sich, werden meistens nicht so geklickt. Deswegen freue ich mich über... Über jeden wunderbaren Like, den ihr da lasst. Das wäre super lieb. Wenn ihr hiervon nichts mehr verpassen wollt, auch ein Abo. Wie <lacht> geht's noch weiter? Nee. Oh, nee, jetzt muss ich mich hier so... Nein! Wenn man da runterfällt, das überlebt man. Das sind Videospiele. Und Luigi, du fällst erst runter, wenn du nach unten guckst. Sonst schwebst du in der Luft. Man kann auch nach da oben rechts. Also, weiß ich nicht, aber sieht so aus. Ne, nur Geld. Okay. Hätte ja sein können, dass da ja auch ein Juwel ist. Hat, haben wir jetzt überhaupt ein Juwel dafür bekommen? Ich weiß es nicht. Soll ich jetzt einfach weitergehen, oder wie? Ich... Ja. Yeah. Okay, wir haben hier ein paar versteckte Geisterinos. Nee, schnell, schnell, schnell, schnell. Eins, zwei, drei. Ne, die sind hier vorne. Ja. Das waren alle? Easy, hier ist ein unsichtbarer Geldsack, habe ich gerade gesehen. Oh, hier. Let's go. Wenn man in dem Spiegel sieht, sieht man ja alles Unsichtbare. Wie cool. Warum man im Spiegel unsichtbare Dinge sehen kann, reden wir nicht drüber. Ist halt so. So, jetzt steppen wir doch mal hier durch. Schauen, was sich hier hinten befindet. Ach, wir haben einen Schlüssel bekommen. Wir sind auch wieder Geister. Ich muss bestimmt erst die Duschen abdrehen. Wenn man die Duschen abdreht, verschwindet der Dampf Und dann kann man Die Geister angreifen Das ist meine These Das ist meine These Und die bestätigt sich jetzt auch Ja Ja Let's go. Wo ist er? Ich will ihn treffen. Wunderbar. Lecker Geister zum Frühstück. Wadawang. Woher kommt er jetzt? Ich dachte, hier die ihn besiegt. Ach, er Sport, einfach nochmal 100 extra Geister. Natürlich. Natürlich tut er das. Ah, drei Geister auf einmal. Unangenehm. Das waren alle? Nein, waren es nicht. Du fehlst noch. Yes, sir. Und du scheinbar auch. Ich dachte schon, das waren alle, weil wir irgendwann so 10.000 auf einmal besiegt gehabt. Ich bin gesprungen, eigentlich, in dem Moment, wo er das gemacht hat. Aber ist okay. Zack, zack, zack. Luigi-Finding. Goo, Können wir nach hier unten schicken? Und ich glaube, das sollten wir tun. Ich sehe wieder so einen Goldfisch, den ihr, glaube ich, nicht seht, weil ich davor sitze. Ähm. Oh. Achso. Da was easy. Uns fehlen noch drei und wir haben nur noch einen Raum. Wir haben auf jeden Fall ein paar verpasst. Ähm Die ich natürlich äh, nachholen werde. Auf der linken Seite wird dann hoffentlich nicht sein. Wir müssen ein bisschen vorankommen. Ich würde sagen, wir steppen jetzt erstmal zum Boss. Es ist mal wieder eines der schwereren Bosse Die ich nicht ganz so meine. Aber das ist okay Aber immerhin weiß ich, wie es geht verstecke ich hier hinten erstmal ich bräuchte einen Ball herr kollege nee der war komplett daneben oh ich krieg den Ball oh die tafel geht kaputt hier oh ich habe nur begrenzt Zeit er hat sich geduckt was ein genommen Oh, er wirft, er wirft. Ja, das ist gar nicht gut. Aber ich kann jetzt meine Zeit dafür nutzen, das Wasser abzudrehen. Schnell, schnell, schnell, schnell, schnell, schnell. Er lebt gleich wieder. Bitte, bitte, bitte, bitte, bitte, bitte, bitte. Hallo, hallo, hallo. Ist das sein Ernst? Auf die letzten zwei Sekunden. Das ist Scam. Das ist kompletter Betrug. Guys, wir haben es auf Kamera. Ist das nicht schön? Oh, ich mache es ganz schlau. Ne, wobei, wir müssen ja eh eine Runde warten. Ei, das ist... Also, das ist unfair. Des Todes, wirklich. Ich stehe schon dahinter, oder? hoffe. So, komm her, Ball... So, jetzt aber, komm. Bitte, let's go. Schneller, schneller, schneller, schneller, schneller. Ah, Das war jetzt komplett der Scam, meiner Meinung nach. Let's go! Einer der Bosse, die ich auch extrem hasse. Wunderbar. So viel ich weiß, müssen wir zu ihm hinunter. Und kämpfen dann gegen ihn. Warte, wir, wir nehmen nochmal einen Ball und schießen ihn damit ab. Ja, ja, okay. Nein, das war's nicht. Oh, lol. Ich glaube, wenn er sich daraus befreit, ist es nicht gut. Oh, wir müssen ihm die Brille absaugen. Und dann... Eins, zwei, drei und Wham! Ist das nicht wundervoll und super schnell gegangen? Das freut mich. So, ich würde sagen, wir holen gerade noch fehlende Juwelen nach. Und öffnen erstmal hier den Durchgang. Der war uns ja vorher blockiert. Deswegen, ja. So, hier drinne gibt es eine unsichtbare Glocke. Und wenn man die viel zu oft läutet. Ich wollte gerade wieder gehen und mich beschweren, dass das nicht funktioniert. Achso, jetzt kommt der. Ah, oh, nee, wir sind zu weit weg. So, jetzt aber hier, komm her. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Wunderbar. So. Und der Nächste, ihr glaubt es mir nicht. Also wirklich... Ist schon wieder unfassbar gescriptet. Das, was ich vorher getan habe, nur halt richtig gezielt dabei. Ja. Darin befindet sich nämlich ein weiteres Juwel. Und das letzte ist tatsächlich auch direkt wieder hier. Und zwar irgendwo hier. Wo? Ah, man sieht hinten im Spiegel. Ja, gut. Also, come on. So. Hallo? Und da ist es drin? Nein. Ha hallo, ich wurde betrogen. Was ist das denn? Ach so, hier. Oh. Ja, lost. <lacht> Aber jetzt müssen wir wieder nach hier hinten. Beziehungsweise sogar nach vorne, denn hierdurch hat sich hier eine Luke geöffnet, wo sich das nächste Juwel befindet. Und damit haben wir auch alle. Ist das nicht schön? Oh. Ja. Ha, ha. Irgendwie habe ich auf irgendeine Weise ein Déjà-vu. Da ist die Katze wieder back. Und Luigi macht einfach nichts. Ich würde ganz eindeutig sagen. Dass wir uns diesem Katzenproblem beim nächsten Mal stellen. Guys, wenn euch die heutige Folge gefallen hat, lasst ein Like da und abonniert den Channel, um nichts mehr zu verpassen. Und es würde mich auch mega freuen, natürlich. Wir sehen uns beim nächsten Mal bei der Katzenjagd. Bis dann. Ciao, ciao, Leute.